Rico Grimm wurde Mitte der 80er in Gera geboren. Seine Familie wohnte in einer Platte mit dem sozialistisch-euphorischen Namen der Sonnenhof. Als die Mauer fiel, wurden die verlassenen Fabriken seine Spielplätze. Die dort zurückgelassenen Dienstpläne und Maschinen gaben ihm früh ein Gespür für die Bedeutung sozialer Sicherheit. Ricos Mutter war Feinmechanikerin und der Arbeitsplatz plötzlich einfach nicht mehr da. Mit zwölf wurde ihm klar, dass er Journalist werden wollte und so landete er ein Studium und hunderte Praktika später schließlich an der deutschen Journalistenschule. Der selbsternannte Solarpunk und leidenschaftliche Fotograf baut er erst eine Schule, dann eine Uni-Zeitung und schließlich Krautreporter auf. Das größte nur von Mitgliedern finanzierte Online-Magazin Deutschlands. Rico kann tief recherchieren und schlaue, blöde Fragen stellen. Vor allem zur Klimakrise, gesellschaftlichen Wandel und Grundeinkommen. Deswegen ist der keineswegs optimistische, aber dafür ganz schön zuversichtliche Chefreporter auch zu Gast bei dieser ganz besonderen Verlosung.